In the month Wir Haben über 2000 Babbelwesen festgenommen, aber Babbelbauch war nicht dabei. Dafür aber sein Auftraggeber, Mr. Käfersten. Was weiß er über Babbelbauch? Der Käfer ist der Chef einer Organisation, die Verbrecher bekämpfen. Er sucht im ganzen Universum nach den größten Verbrechern und schickt dann Leute wie Babbelbauch, die sie festnehmen. Die letzte Mission, die ich ihn erteilt habe, war eure Fabrik auszuspionieren. Ja, dort habe ich ihn erwischt und ihm meine Kettensäge in den Rücken gehört. Du hast ihn umgebracht. Nein, als ich nochmal nachgucken gekommen bin, ist er weggelaufen. Wir konnten noch einen weiteren Bubblebewohner finden. Er hat versucht, Roboter zu zerstören. Sperrt ihn ein. Trutha, kümmere dich um ihn. Bubble Bank Steuer auf das große Gebäude zu. Dafür muss ich aber die Geschwindigkeit verringern. Okay, drück auf die Bremse. Was soll das? Verrate mir deinen Namen. Ich heiße Bubble Cold. Und wie heiße ich? Keine Ahnung, hat dich nicht der eine Truthahn genannt? Ich heiße auch Bubble Cold. Was? Hallo Bubble -Bauch. ich bin Bubble Cold. Du siehst aber ganz anders aus. Bitte lasst euch hier fesseln. Warum denn das? Einfach nur so. Okay. Nein, greif ihn an. Stopp. Die pinke Nase ist wieder da. Ich hab jetzt auch eine Superkraft. Was denn? Ich kann fliegen. Eine sehr gute Leistung, Bubblebauch. Als Gabriel euch gesehen hat, hat er sofort alle Bubblebewohner befreit und ist geflohen. Und da wir die Nase haben, können wir dieses Gebäude jetzt zerstören. Wir könnten es aber auch als Gefängnis benutzen, anstatt es zu zerstören. Dann müssen wir uns nicht selbst eins bauen. Und hier ist viel mehr Platz drin, als in unserem alten Gefängnis. Dafür ist es jetzt leider zu spät. Wir haben schon überall Dynamit verlagert und das Gebäude wird in 20 Sekunden explodieren. Oh nein!